Holla, die Goldfee, willkommen im Club der nackten Schnecken. <lacht> so. Ja, also ich meine, ich habe einen Hänger. <lacht> <lacht> okay. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und Aber abonniert nicht, die Scheiße. Na, schade. Okay, nochmal. Und dann haben wir ein Space-Frühstück gegessen, da waren so, so silberne äh, äh, Pakete gewesen, die haben uns das Kino äh, so hart und sofort richtig verdribbelt. Ja. Ja, aber da versuchst, aber ist wo, wo ist kommt der nächste, wo fängt der nächste? Lebt lang und in Frieden. Alexa, roter Alarm. Nee. <lacht> <lacht> das kommt mal voll. Alexa, roter Alarm. Warum? Warum? Warum nicht? Nein. Ich kotzen, weil ich den Deckel nicht habe. Das hat mir so gezeigt, wie groß und wie fantastisch diese Star Wars Community eigentlich ist. Und was? Habe ich Star Wars gesagt? Ja. Das machen wir. Das, machen wir. das kommt dann später.